Zur Erstellung von neuen Variablen kann man in R die if-else-Funktion verwenden. Ich möchte hier kurz zeigen, wie das funktioniert. Zunächst mal kann man sich in der Hilfe anschauen, wie ist diese if-else-Funktion aufgebaut. Dafür Fragezeichen und dann if-else eingeben. Und dann sieht man hier unten die Grundstruktur dieses Befehls. Und zwar schreibt man immer if-else und dann in Klammern kommen drei Argumente. Das erste ist der Test. Das heißt, da wird geprüft, ob eine Bedingung erfüllt ist, ja oder nein. Also ob die true oder false ist. Und dahinter schreibt man dann einfach, was soll passieren, wenn die Bedingung erfüllt ist, also wenn dieser Test hier True ergeben hat. Und dann als zweites, was soll passieren, wenn die Bedingung nicht erfüllt ist, wenn dieser Test hier also False ergeben hat. Das ist die Grundstruktur und das schauen wir uns mal anhand eines Beispiels an. Ich habe dafür mal einen Mini-Datensatz erstellt, der hier zwei Variablen enthält. So kann man ja Variablen erstellen, indem man V1 schreibt, ergibt sich aus und dann ist es C für Concatenate, um einen Vektor zu erstellen. Und dieser Vektor enthält jetzt einfach mal die Werte 1, 2, 1 und dann ein zweiter Vektor mit den Werten 1, 2, 2. Und dann füge ich das zusammen zu einem DataFrame mit diesem Befehl hier. Die drei Befehle führe ich mal zusammen aus und dann gucken wir uns mal kurz das an. Das ist jetzt genauso, wie wir es gerade erstellt haben. Es gibt also drei Fälle und es gibt die Variable v1 und v2. Damit arbeiten wir jetzt einmal kurz. Und zwar wollen wir jetzt uns jetzt zwei Beispiele anschauen, wie man diese if-else-Funktion jetzt nutzen kann. Das erste Beispiel ist eine einfache if else funktion Dafür wollen wir eine neue Variable erstellen, die den Wert 1 annehmen soll, wenn die Variable V1 1 ist und auch die Variable V2 1 ist. Und wenn das nicht der Fall ist, dann soll die Variable eben den Wert 2 annehmen. Und Dafür gehen wir jetzt folgendermaßen vor. Wir sagen zunächst mal, wie soll die neue Variable heißen? Die soll im DataFrame Data den Variablenamen V3 haben. Mit diesem Dollarzeichen hier trennt man immer ab den Namen des DataFrames und dann den variablen Namen innerhalb dieses DataFrames. Dann benutze ich diesen Zuweisungsfeil, ergibt sich aus und dann kommt jetzt die if-else-Funktion und als erstes kommt, wie gerade besprochen, dieser Testteil. Das heißt, er soll jetzt testen, ob die Bedingung erfüllt ist, dass sowohl v1 den Wert 1 annimmt, als auch v2 den Wert 1 annimmt. Und wenn diese Bedingung erfüllt ist, beziehungsweise in diesem Fall eben diese beiden Bedingungen, weil ich die ja eben hier mit dieser UND-Verknüpfung miteinander verknüpft habe, dann soll die neue Variable hier den Wert 1 bekommen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann soll sie den Wert 2 bekommen. Und da schauen wir uns direkt mal an, indem ich das markiere und ausführe. Und dann schauen wir in den Datensatz rein und gucken mal, ob das funktioniert hat. Wir haben hier den ersten Fall, dass beide Variablen den Wert 1 annehmen und da hat die neue Variable den Wert 1 bekommen. Dann haben wir den zweiten Fall, dass beide Variablen V1 und V2 den Wert 2 annehmen. Da hat die neue Variable den Wert 2 bekommen. Das heißt also, die Bedingung ist nicht erfüllt, dass beide Variablen den Wert 1 annehmen. Also bekommt die neue Variable den Wert 2 und genauso auch beim dritten Fall. Das hat also schon mal funktioniert. Und dann wollen wir uns jetzt mal einen etwas komplizierteren Fall anschauen, wo wir dann eine verschachtelte if-else-Funktion brauchen. Und zwar wollen wir sagen, diese neue Variable, die wir jetzt erstellen, die soll 1 sein, wenn die Variablen V1 und V2 jeweils den Wert 1 annehmen und die soll aber 2 sein, wenn die beiden Variablen V1 und V2 den Wert 2 annehmen. Wir haben also jetzt mehrere Bedingungen, die wir miteinander verknüpfen wollen. Und dafür gehen wir folgendermaßen vor. Erstmal genauso wie oben, die neue Variable nenne ich jetzt V4 im DataFrame im Data, Data. Benutzen wieder die if funktion und fangen auch wieder genauso an wie oben, also dieser Teil hier sieht man ja, ist genau dasselbe wie hier oben. Das heißt, ich sage also wieder, wenn v1 gleich 1 und v2 gleich 1, dann soll die neue Variable den Wert 1 annehmen. Was ich jetzt ändere, ist der Teil, der sagt, was passieren soll, wenn die Bedingung nicht erfüllt ist. Vorher hatte ich einfach gesagt, dann soll alles auf 2 gesetzt werden. Und da packe ich jetzt aber wieder eine if-else Bedingung rein und sage dann, wenn jetzt eben die erste Bedingung hier, das hier vorne, nicht erfüllt ist, dann prüft doch mal bitte, ob vielleicht was anderes erfüllt ist, nämlich ob die beiden Variablen V1 und V2 den Wert 2 annehmen. Und dann gehe ich wieder nach demselben Schema vor, sage dann dahinter also wieder in Klammern, wenn diese Bedingung jetzt erfüllt ist, dass die beiden Variablen V1 und V2 den Wert 2 annehmen, dann setzt doch bitte die neue Variable auf 2 und dann wieder das Komma und dann bin ich wieder bei diesem Not-Bereich, also wenn die Bedingung nicht erfüllt ist, in diesem Fall also wenn beide Bedingungen nicht erfüllt sind, dann setzt doch die neue Variable bitte auf 3. So, und das schauen wir uns auch mal an, ob das funktioniert. Ich markiere das Ganze und führe das aus. Und dann gucken wir mal in den Datensatz rein. Dann sehen wir jetzt hier den ersten Fall, wo die V1 und die V2 den Wert 1 annehmen. Da wurde die neue Variable auf 1 gesetzt. Dann haben wir den zweiten Fall, wo die Bedingung erfüllt ist, dass die beiden Variablen den Wert 2 annehmen. Da wird die neue Variable auf 2 gesetzt. Und dann haben wir diesen dritten Fall, wo keine der beiden Bedingungen erfüllt ist, weil hier einmal 1 und einmal 2 auftaucht. Und da haben wir dann den sonstigen Wert, nämlich dass die neue Variable dann eben auf 3 gesetzt wird. Soweit als kleine Einführung zu der if-else-Funktion. Alternativ kann man für die Erstellung neuer Variablen auch die recode-Funktion verwenden. Auch dazu habe ich ein Video erstellt, den Link dazu finden Sie in der Infobox.